Herzlich willkommen zum Video-Input Online-Prüfungen an der Universität Leipzig. Mein Name ist Stefanie Falk und ich arbeite beim e-Learning Service seit ungefähr zwei Jahren und ich möchte Ihnen in diesem kurzen Input etwas über Online-Prüfungen erzählen. Zunächst einmal kurz meine Inhalte. Wie gesagt, ich werde kurz über Online-Prüfungen sprechen, was das überhaupt bedeutet, was sie umfassen und die Formen und Anwendungsszenarien Ihnen kurz darstellen und auch die Angebote, die Supportmöglichkeiten des E-Learning Services präsentieren. Ja, das Thema Online-Prüfungen im digitalen Semester ist ja sehr aktuell. Für uns war es etwas ganz Neues, komplett digital Online-Prüfungen durchführen zu müssen. Das wird aber auch wahrscheinlich die nächsten Semester auf uns zukommen. Ich denke aber, wir sind nun gut gewappnet zumal wir mit den Kollegen auf der Hochschuldidaktik unzählige Handreichungen und Anleitungen erstellen konnten. Tendenziell haben wir ähm, den Lehrenden empfohlen, Open-Book-Prüfungen zu planen. Open-Book-Prüfungen sind digital geschriebene Klausuren. Das bedeutet aber auch, dass die zu Hause von den Studierenden an dem heimischen PC oder Laptop geschrieben werden, wo auch sämtliche Materialien und auch Internet zur Verfügung stehen. Wir raten deswegen den Lehrenden die Klausur wirklich so zu gestalten, dass sie eher auf Anwendungen, eigene Meinungen, Begründungen abzielt, wo wirklich die Materialien nichts nützen. Wir haben dazu auch einen Modulkurs erstellt, den online prüfung infokurs mit dem Link, den Sie hier sehen, wo wir dann auch alle Handreichungen, Anleitungen und Prüfungsformen dargestellt haben. Ja, Welche Formen von Online-Prüfungen bieten wir an? Es gibt einerseits die Formen des, der schriftlichen Prüfungen. Da haben wir den Prüfungsserver Ideas. Wir haben die Möglichkeiten, einen Test oder eine Aufgabe in Moodle äh, anzubieten, ebenso die Plattform Mahara für E-Portfolios und Papierklausuren mit Eva Exam zu gestalten. Unsere E-Assessment-Plattform Ilias haben wir schon vor der Corona-Zeit verwendet, speziell für schriftliche Klausuren am PC. Das lief immer in der Albertina im E-Assessment-Center ab, wo bis zu 70 Studierende zeitgleich an einer Klausur saßen und sie bearbeitet haben. Es ist jetzt auch möglich, das in Corona-Zeiten digital zu Hause zu schreiben. Hier wird dann nur eine spezielle Verbindung per... AnyConnect, also VPN-Verbindung benötigt und ansonsten gibt es hier für den Dozierenden die große Möglichkeit, dass fast alles automatisch ausgewertet werden kann und dass umfangreiche Statistiken zur Verfügung stehen. Auf der Lernplattform Moodle gibt es die Aktivität Test, bei der im ähnlichen Umfang auch Fragetypen unterschiedlicherweise zur Verfügung stehen und auch eine teilautomatisierte Auswertung entsteht, wobei natürlich auch hier Freitextaufgaben immer manuell bewertet werden müssen. Weiterhin in Moodle, wie schon erwähnt, gibt es die Möglichkeit, die, das Tool Aufgabe zu verwenden. Das lohnt sich besonders, wenn äh, Teilnehmer schriftliche Aufgaben wie Essays, Hausarbeiten abgeben müssen. Die können Sie nämlich hier direkt mit dem Tool in Moodle hochladen. Und der oder die Dozierende kann direkt in Moodle online oder nach einem Download auch offline die Aufgaben bewerten und zurück an den Studenten spielen. Bei der e-Portfolio-Plattform Mahara äh, gibt es eine schöne Möglichkeit, Portfolios online zu gestalten von jedem Ort aus. Ähm, hier können aber auch Gruppenarbeiten, Plakatarbeiten, Referate mitgestaltet werden und genutzt werden und anderen Teilnehmern mit zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin können auch äh, Portfolioleistungen an einen Dozenten äh, überspielt werden, wo dann die Ansicht gesperrt wird und eine weitere Bearbeitung nicht möglich ist seitens des Studierenden und der Dozierende ganz in Ruhe das Portfolio bewerten kann. Dann noch die Papierprüfungen mit EBA-Exam sind möglich, das haben wir erst seit kurzem als Möglichkeit. Vorher haben wir mit Telefon gearbeitet. EBA-Exam ist ein Programm, mit dem man online Prüfungsbogen erstellt und sie dann eben ausgedruckt als Papierklausur schreibt. Nach einem Scan unsererseits können dann auch die Papierklausuren online digital automatisch ausgewertet werden. Wobei natürlich auch hier die Freitextaufgaben auch wieder manuell bewertet werden müssen. Ja, und dann gibt es auch natürlich die Möglichkeit, mündliche Prüfungen abzulegen. In unserer Universität äh, nehmen wir dafür BigBlueButton, kurz BBB, das Videokonferenzsystem. Ähm, das ist für jeden Angehörigen der Uni Leipzig frei verfügbar. Es gibt auch ein Plugin in Moodle, das man verwendet. Kann, was man verwenden kann, man kann Mikrofon, Kamera anschalten und auch den Bildschirm übertragen. Einen Chat gibt es. Man müsste hier nur bei beachten, wenn man es verwendet, dass größere datenschutzrechtliche Dinge geklärt sind und auch der Teilnehmer, der Prüfling sich dafür bereit erklärt. Ja, seitens des E-Learning-Service bieten wir Ihnen verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten an. Zunächst einmal den Lehre digitalen Hilfekurs in Moodle. Den finden Sie nach erfolgreicher Anmeldung in Moodle ganz oben in der Leiste. Auch hier als Kurzlink mit eingefügt. Hier sind alle Handreichungen, Anleitungen, Termine, Foren zu finden, die Ihnen irgendwie nur weiterhelfen können, um Ihre Lehre erfolgreich digital durchzuführen. Weiterhin, wie schon erwähnt, haben wir den Online-Prüfung-Infokurs, in dem eine Übersicht besteht über alle Prüfungsformen. Ja, und wie gesagt, Anleit Anleitung, Handreichen, Foren aktualisieren wir stetig immer neu. Wir bieten aber auch Online-Schulungen an. Die publizieren wir auch in unserem Hilfekurs oder auch über die Fortbildungsdatenbank. Ansonsten können Sie jederzeit gern Kontakt zu uns aufnehmen per Mail, Telefon oder Skype for Business. Hier der Hinweis: beachten Sie bitte, dass wir größtenteils alle noch im Homeoffice tätig sind, aber per Mail sind wir immer gern erreichbar. Und die Mail können Sie dann gern an elearning-leipzig.de schicken oder ich bin derzeit auch vormittags im Büro erreichbar. Und dann bedanke ich mich auch schon für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer digitalen Lehre.